So, ja, dann herzlich willkommen zur Multimedia-Werkstatt und äh, unter dem Thema heute Geisteswissenschaft meets Informatik oder in einem Wort oder zwei Worten Digital Humanities. Wir wissen ja, Wortgrenzen sind arbiträr. Ähm, genau, mein Name ist Armin Höhn. Ich arbeite im Zentrum für die digitale Forschung in den Geistes-, Sozial- und Bildungswissenschaften hier an der Universität Frankfurt und ähm, präsentiere die heutige Multimedia-Werkstatt. Ich bin schon seit ungefähr zehn Jahren im Bereich Digital Humanities tätig und will Ihnen heute an einem kleinen Beispiel mal demonstrieren, was dieses Feld eigentlich bewegt, was dieses Feld so macht und was man damit machen kann. Hoffentlich gelingt mir das. Hier ist, der, ähm, hier ist was wir heute äh, machen wollen ähm, in fünf Schritten. Und wir sind schon im ersten Schritt sozusagen mittendrin. Damit ich das Ganze besser auf Sie selber ausrichten, auf, auf Ihre Bedürfnisse ausrichten kann, äh, würde ich natürlich mit, der klassischen, mit einer klassischen Einführungsrunde beginnen, Vorstellungsrunde, ähm, und fange da gleich mal selber mit gutem Beispiel vorangehend an. Ähm, in diesen fast zehn Jahren, in denen ich in den digitalen Geisteswissenschaften arbeite, habe ich eines festgestellt. Digital Humanities ist nicht leicht Digital plus Humanities. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite Informatik studiert, auf der anderen Seite Sprachwissenschaften und musste dann feststellen, die Computerlinguistik, die in der Mitte liegt, definiert sich nicht dadurch, dass man einerseits die Informatik und andererseits die Linguistik nimmt und dann hat man dieses Interface, sondern man muss das nochmal gesondert sich anschauen, studieren. Es ist also eine interdisziplinäre Arbeit, bei der sowohl quantitative als auch qualitative Methoden und Analysen zum Tragen kommen. Deswegen wird das Ganze auch als Mixed Methods referiert. Und das ist immer nicht ganz einfach, diese interdisziplinäre Arbeit. Das werden wir heute aber auch kennenlernen. Und damit will ich erstmal das Wort an die Teilnehmer weitergeben. Ähm Oder Michael, willst du mitmachen? Ja, ja. Dann. dann, dann <lacht> Da ja, es nicht direkt aus dem Feld der Digital Humanities, zum äh, äh, Medien und Und äh, kommen sozusagen so auch ein bisschen aus dieser Schnittstelle zwischen den äh, Sozialwissenschaften und eben eher äh, diesem technischen medialen Bereich. Und äh, ja, das Thema fand ich einfach spannend, äh, weil das auch immer mal wieder so äh, reinschwappt und es so auf den ersten Blick halt so Sachen sind, die äh, erstmal so ein bisschen unvereinbar nebeneinander stehen. Dass sie das nicht sind. Äh, Weiß ich nicht, dabei, aber das ist natürlich was noch mehr dahinter steckt. Also du könntest dich durchaus als digitaler Geisteswissenschaftler auch äh, bezeichnen, je nachdem natürlich von der Provenienz her, aber auch die Sozialwissenschaften und das Interface mit der Informatik zählen dann in gewissen äh, Sinne mit rein. Aber die Probleme, die du angesprochen hast, werden wir gleich auch nochmal thematisieren. Ähm Und habe viel mit Texten zu tun, mit Quellen, wo auch der Autor nicht, nicht mit angegeben ist. Und ah, oh, super. Äh, Insofern fand ich das Thema als sehr interessant. Dann, dann noch. Aber Sie haben für diese Texte schon Ideen, wer der Autor sein könnte, so ein bisschen? So ein Dann sind Sie ja goldrichtig. Super. Okay, toll. Ja, ähm, ja. ja, ja. Äh, mein Name ist Thorsten Müller, ich bin Kunsthistoriker und ähm, hier schon seit, ja, seit fast 19 Jahren. Institut hier in mhm. der und damals auch hier angestellt worden, um sozusagen einen Digital Turn zu schaffen, also vom Analogen ins Digitale, was aber natürlich immer unter der Prämisse Kunstgeschichte stattgefunden hat. Das heißt, alles was bei uns oder E-Humanities oder Digital läuft, ist stark durch diese Kunst, durch diese bildlastige Brille. Mhm. Wenn Sie immer interessieren, was sozusagen unter die Age verstanden wird, gemacht wird, wo wo die Provenienz eine andere ist, also wenn man aus dem, aus dem Textbereich kommt, dann hat man natürlich mit, klar, mit Text oder ähnlichen Sachen zu tun, was bei uns, äh, oder ich sage klar, vielleicht ist es gar nicht so klar, ähm, hat man mit Textmalen zu tun, was bei uns überhaupt kein Thema ist. Deswegen äh, versuche versuch ich einfach, das Wissen zu so bisschen, was also, vorhanden ist, zu so arrondieren und ich hoffe ich auch heute. Ja, ich glaube, ich kann ein paar Anknüpfungspunkte später bieten. Wir haben text bild und es gibt sogar Authorship-Attribution-Studien für Bildcharakteristiken. jetzt auf der DHD, die vor zwei Wochen stattgefunden hat, der Jahrestagung des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum hier in Frankfurt. Da wurde eine, eine Präsentation gezeigt mit eben Methoden aus der Authorship-Attribution im Bereich Bilder. Und das ist natürlich von der Speichermenge her wesentlich aufwendiger als Text meistens. Und deswegen auch vielleicht auch erst in den letzten Jahren gibt es da ein bisschen mehr Bewegung. Das ist natürlich genau das, was die in den visuellen Turn, was diese, ähm, was diese neuen Möglichkeiten in der letzten Zeit charakterisiert haben. Das werden wir heute aber nur ganz sanft. Tuschieren. Gut, ähm, als erstes möchte ich Ihnen eine kleine Einführung zu Digital Humanities geben, aber wirklich nur beschränkt, weil es ja später einen Hands-on-Teil geben soll, bei dem Sie selber ein paar Methoden anwenden können. Diese Einführung berührt einerseits das Feld und die Geschichte vom Feld. Einfangen, anfangen möchte ich mit der Antwort von dem Vorsitzenden des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum auf der Jahrestagung, den wir da interviewt haben dazu, was eigentlich die digitalen Geisteswissenschaften sind. Sie verzeihen die Blitze, die entstehen, wenn ich hier immer rausspringe und wieder reinspringe. So, jetzt brauche ich nochmal den Stick. Den Ordner MW1604DH. Vielen Dank. So, wenn Windows es mir erlaubt, das tut es, dann schauen wir uns gerade mal dieses Video an und den Herrn Professor Christoph Schöch der aus der digitalen Literaturwissenschaft stammt. Das fängt mit R an. So, da ist es. So. Wir müssen auch noch mal springen. Da ist er. Genau, das sind so ein bisschen Eindrücke von dieser Konferenz. Jetzt hoffe ich, dass wir was hören. Natürlich nicht. So, Moment. Ah, da. So, jetzt werden wahrscheinlich erstmal die Ohren platzen. Mal gucken. Ich probiere mal kurz, dass wir hier dieses Audio, mein Handy dafür jetzt zu, äh, zu akquirieren, wäre schlecht. Die richtigen Lautsprecher. Tja, können wir es vielleicht bei dem PC von jemandem, der nicht den oder können wir das da vielleicht kurz ausprobieren? Ähm, so. Vielleicht funktioniert es. Wir haben noch nicht die automatischen Untertitel leider gemacht. Sonst hätten wir das äh, gleich auch ohne Ton abspielen können. Ja, das, da sind wir noch dabei. Es ist aber brandaktuell, deswegen ist das auch noch nicht <lacht> erfolgt. <lacht> hm. Also hier funktioniert der Ton. Und wir werden das jetzt ganz professionell so machen, dass ich in derselben Sekunde hier drüben das Video abspiele <lacht> und dann versuchen wir mal, das nicht zu zeitversetzt hinzubekommen. Ähm, oh, ja, das ist natürlich doof. Man sollte nicht rausziehen, bevor, äh, bevor das Video kopiert wurde. So. Gut, also, damit Sie auch was sehen und nicht nur hören, ähm, versuchen wir es mal. Also, das ist als Informatiker immer besonders schön, wenn man da vor technischen Schwierigkeiten steht. Dann sagen die Leute mal: "Mein Gott, schau mal, hier der Informatiker, der schafft das nicht hier mit dem Windows kämpfen." Ähm, so. Also, da haben wir das Video. Wir schalten auf die Sekundenzahl 44, 45, 46. So. Und hier auf 46. Jawoll. Jetzt muss ich nur gleichzeitig Start drücken. Start. Und deswegen würde ich auch gerne mit der klassischen Antwort äh, beginnen, nämlich ähm, die digitalen Geisteswissenschaften sind ein Arbeitsfeld an der Schnittstelle von Informatik und Geisteswissenschaften. Vor allem ist mir aber wichtig zu betonen, dass die Digital Humanities ähm, eine Chance sind, für die Geisteswissenschaften ihr Methodenrepertoire zu erweitern ähm, und eine Chance sind für die Informatik ihren Gegenstandsbereich sozusagen zu erweitern und neue, komplexe, vieldeutige äh, Gegenstände aus den Geisteswissenschaften zu entdecken und mit ihren Methoden zu analysieren? So, das, das war es im Grunde genommen schon, diese Frage. Also, das heißt, wir haben hier eine Perspektive, wo beide voneinander profitieren wollen, die klassische Win-Win-Situation. Das wäre eben halt das, äh, ähm, das Schönste, wenn äh, die Age immer so klappen könnte. Es ist natürlich aber, da wir auf der einen Seite das Digitale haben und auf der anderen Seite sehr viele einzelne Geisteswissenschaften, nicht immer ähm, so leicht möglich. Ähm, Professor Professor Janides hat 2016, da gibt es ein Buch, ähm, Einführung in die Digital Humanities, ähm, Digital Humanities so ähm, definiert, dass er gesagt hat, es kann verstanden werden als die Summe aller Versuche, Informationstechniken auf den Gegenstandsbereich der Geisteswissenschaften anzuwenden. Und der ist ja jetzt nur sehr, sehr groß. Da ich meine Doktorarbeit über die automatische Generierung von Stemmata, also der Kopiergeschichte, der Visualisierung der Kopiergeschichte von alten Manuskripten geschrieben habe und dabei Stammbäume immer, das bedeutet also Stammbäume zu generieren, habe ich hier mal einen Pseudo-Stammbaum der Geisteswissenschaften generiert, wo man mal sehen kann, also nehmen Sie den nicht zu so ernst, dass DH eigentlich heißt Informatik und und dann haben wir eine ganz, äh, sage ich mal, ähm, eine Landschaft an Geisteswissenschaften, die nicht alle miteinander zusammenhängen und methodisch natürlich auch nicht alle ähm, die gleichen ähm, informatischen Konzepte ähm, erfordern. Und wie Herr Wümmner jetzt schon angesprochen hat, gibt es, und das kommt aus Janides eben auch, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass äh, oder die, den Ansatz, die Digital Humanities, als mit ihrem Forschungsobjekt zu charakterisieren, nämlich ob wir textbasierte Digital Humanities machen. Da gibt es vor allen Dingen die Editionsphilologie, die Literaturwissenschaft, in der wir uns heute befinden werden mit, unserem, mit unserer Multimedia-Werkstatt sowie die Linguistik. Wir haben nicht-textuelle Daten auf der anderen Seite. Das kann Musik sein, das können Bilder sein, das können auch dreidimensionale Modelle sein wie in der digitalen Archäologie. Und wir haben ansonsten Informationsobjekte als Quelle, also Geographical Information Systems, Datenbanken selber, deren Aufbau, deren Struktur, deren Modelle da äh, charakteristisch sind. Ähm, und noch einen anderen Teil, der eigentlich vielleicht der geisteswissenschaftlichste Teil der Digital Humanities ist, nämlich die Philosophie der Digital Humanities selber. Also was machen wir da eigentlich, wenn wir diese, ähm, wenn wir diese Technologien anwenden? Genau. Hier ist mal, sind mal typische Arbeitsschritte für jemanden, der mit Digital Humanities Methoden arbeitet, aufgeführt und diejenigen schwarz hervorgehoben, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Wir werden nämlich heute auf dem Eisberg oben drauf schwimmen und nicht unten runtertauchen und gucken, was da ist. Das heißt also, wir machen nur das, die letzten beiden Schritte. Am Anfang steht sehr, sehr viel Arbeit, nämlich die Digitalisierung ähm, der Forschungsobjekte, die Datenmodellierung, das heißt die mathematische Modellierung oder die ähm, äh, formale Modellierung von äh, den Datengegenständen, mit denen wir uns befassen. Dann eine Anreicherung Corpora im Textbereich, also überhaupt auch wieder die Datenakquise und dann erst, wenn wir diese Schritte vollzogen haben, dann können wir mit Datenanalyse-Techniken, Visualisierungstechniken und so weiter rangehen und, und unsere Forschung eben halt betreiben. Genau. Das heißt also, wir werden heute uns mit den mit der Analyse und mit den Visualisierungen beschäftigen. Aber da steht viel Arbeit dahinter und... Das, ähm, das wird typischerweise natürlich am wenigsten honoriert, wenn man ähm, forscht. Noch was zur Geschichte der digitalen Geisteswissenschaften. Natürlich sind für die digitalen Geisteswissenschaften, das ist trivial, ich traue mich was gar nichts zu sagen, dafür braucht man natürlich Computer. Das heißt also, in der Zeit, bevor es Computer gab, können sie natürlich auch nicht digitaler Geisteswissenschaft gewesen sein oder nur mit sehr starken Abstrichen. Und es ist tatsächlich so, dass seit der Einführung der äh, kommerziell verfügbaren Computer für zu Hause in den späten 50er Jahren auch schon Leute mit diesen computertechnischen Methoden, äh, digitale äh, geisteswissenschaftliche Daten bearbeitet haben. Mhm. Als einer der Väter des, der Digital Humanities gilt Pater Busa aus Mailand, der einen lämatisierte, eine lemmatisierte Konkordanz, das heißt also, wo steht welcher Terminus, in welchen Kapiteln der Werke, mit welchen Nachbarn und so weiter für die Werke Thomas von Aquins erstellt hat. Der hat dafür damals 20 Jahre gebraucht. Sie würden das heute relativ viel schneller hinkriegen. Nach ihm ist aber ein bekannter bis heute vergebener Preis der Digital Humanities der Busa Award benannt. Und er kommt auch immer wieder in historischen und philosophischen Betrachtungen zu den Digital Humanities vor. Gut, hier sind noch mal ein paar konkrete Anwendungen, wo man die Edge-Elemente haben kann. Ich werde die, um den manuellen Teil, um den Anwendungsteil etwas zu verlängern, nur ganz kurz überfliegen. Ups, <lacht> so kurz nur auch wieder nicht. Also wir haben ein ziemlich breites Spektrum, bei denen Sachen angewendet werden, Methoden angewendet werden, die wir aus den Digital Humanities kennen. Wir haben die Stilometrie hier in der Mitte. Wir haben digitale Editionen. Wir haben Netzwerk- und Netzwerkforschung in der Soziologie. Spracherwerbsforschung, Extraktion von Textpattern aus biologischen Papern. Da habe ich eine sehr schöne Keynote auf einer Konferenz mal gesehen, in der Vertreter der Industrie und Vertreter der, der Wissenschaft sich getroffen haben. Und die sagten, Während in der Informatik im, im Bereich der, der Universitäten regelbasierte Ansätze, so, so gesagt sozusagen regelbasierte Ansätze, bei denen ähm, wenn-dann-Regeln und so weiter ähm, gebraucht werden, während die in der Informatik eher nicht beliebt sind und eher als nicht besonders ähm, sophistiziert angesehen werden gegenüber den statistischen Methoden, hat er gesagt, dass es in der Industrie genau andersrum ist, dass also die regelbasierten Methoden in der Industrie etwas mehr ähm, Verbreitung haben, weil sie erklärbar sind zu dieser Interpretation, zu diesem Interpretationsproblem von neuronalen Netzwerken und so weiter, was mittlerweile auch ein großes Thema für die Konferenzen in den USA ist und wo mittlerweile auch gezeigt wird, dass es nicht so schlimm ist mit der Interpretierbarkeit, ähm, kommen wir auch später nochmal. Auf jeden Fall war das zweite Schöne an dieser, ähm, an dieser Präsentation, dass es, tatsächlich textbasiert aus Papern zu biologischen Vorgängen gelungen ist, mit Methoden des, des Textmining neue ähm, äh, Wege der, der ähm, Proteinkaskaden ähm, und so weiter zu gewinnen, die dann auch verifiziert worden sind. Ähm, ja, das nur als eines der schönen Beispiele. Und dann haben wir natürlich auch in der forensischen Analyse, forensische Linguistik, ähm, Analyse von Erpressersprache und so weiter, also tatsächlich, äh, und, und, und Gerichtsurteile, das sind Sachen, an denen wir mit dem heutigen Thema etwas näher dran sind. Und jetzt springen wir auch schon ins kalte Eiswasser ähm, und machen ein erstes Experiment. Ähm, und zwar eine Wortwolke. Die Wortwolke, sie kommen um diese Wortwolke nicht herum, Egal, was Sie machen, auch wenn Sie Digital Humanities machen, das ist ein Teil der Digital Humanities. Deswegen, und auch weil ich dachte, dass heute einige Lehrer anwesend sind vielleicht, machen wir mal eine Wortwolke. Wer von Ihnen kennt denn schon Wortwolken und hat welche produziert? Und zwar würde ich Sie bitten, einmal den Browser zu öffnen. Und diesen ersten Link einzugeben. Https, doppelpunkt, doppel wordart.com. Und dann create. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter nach oben, damit das besser lesbar ist. Na. Haben wir alle? <lacht> Genau, und da haben Sie jetzt hier auf der rechten Seite dieses input words Click, visualize have fun Da können Sie jetzt Text reinpasten. Da kann man, können Sie sich einen, Ihren Lieblingsartikel aus der Wikipedia raussuchen. Ähm, Notre Dame vielleicht, aus aktuellem Anlass. So, welche Notre Dame? Tja, das ist, da gibt es so viele, dass die Wikipedia gar nicht disambiguiert. Dann nehmen wir den Glöckner. So. <lacht> da müssen Sie auf Edit drücken. Sie mal. Und, ah nein, Sie sind hier bei dem Import. Sie sehen auf der linken Seite, Entschuldigung, ganz äh, auf der linken Seite oben ist so ein Import-Button. Den drücken Sie und dann pasten Sie Ihren Text da rein. Ähm, drücken auf Import Words, drücken auf Visualize. Und dann sollte der Ihnen diese Wordcloud generieren. Was tut er bei mir? Und ich wette, Ihre Wordcloud wird sehr ähnlich aussehen wie meine. Also Sollten wir bewusst jetzt den, den gleichen Text nehmen? Nein. Nein. Aber was fällt Ihnen auf? Genau. Wir wollen das eigentlich gar nicht sehen. Wir wollen der und den zu, das, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das sind die Füllwörter, die in allen Texten sehr häufig sind, nämlich die, die sogenannten Funktionswörter. Was uns interessiert, sind die Inhaltswörter. Wie kriegen wir die jetzt weg? Dann können wir die hier alle einzeln löschen. Das würde zu viel Arbeit bedeuten. Deswegen habe ich Ihnen den zweiten Link hier kopiert, voyant-tools.org. Das ist eine Toolsuite, in der Sie mehrere statistische Analysen für Ihre Texte machen können. Und hier können Sie einfach jetzt auch im Interface nur die URL reinpasten und dann Reveal drücken. Der zieht sich dann automatisch aus der Wikipedia den Text und erstellt da oben links eine Wordcloud. Und diese Wordcloud, da sehen Sie, da sind diese Worte, die wir nicht mehr haben wollten, nicht mehr drin. Das heißt, Ihre Wordcloud sieht jetzt anders aus, je nachdem, was Sie, für einen, was Sie eben für einen Text gewählt haben. In dem Fall sieht man hier, da ist der Glöckner, da ist Esmeralda, da ist Notre Dame. Da ist auch Quelltext, wo der herkommt, weiß ich nicht. Das müssen wir uns nochmal anschauen hier drüben. Quelltext, das ist dann von der, das kommt von der Extraktion von der Wikipedia. Sie sehen aber auch hier, dass Sie diese, dass wir das hier noch verändern können. Und wir haben noch einige andere statistische Merkmale. Also wenn wir mit Text in den Digital Humanities arbeiten, dann haben wir auf der einen Seite eine geisteswissenschaftliche eine Inhaltsebene, die wir von verschiedenen Wissenschaften aus ähm, angehen können. Und auf der anderen Seite haben wir eine statistische Ebene. Und eine World Cloud ist jetzt eine ähm, Visualisierung der Digital Humanities, die auf dieser statistischen Ebene beruht. Ähm, genau, jetzt springe ich wieder kurz zurück zur ähm, Präsentation. Und würde Sie mal bitten, <coughs> aktiv sich zu überlegen, wie funktioniert oder wie könnte diese Word Cloud funktionieren? Anhand von welchen statistischen Merkmalen würden Sie sagen, sind diese Worte so, wie sie dargestellt worden sind, visualisiert worden? Haben Sie Ideen? Häufigkeit, Häufigkeit ist ein top Stichwort. Das ist der Kerngedanke, Ja. Noch mehr Ideen? Wir haben ja schon gesehen, dass zum Beispiel diese ähm, Füllwörter weg, äh, also rausgefiltert werden. Die müssen also an einer Stelle rauskommen. <lacht> Tatsächlich sind relative oder absolute Häufigkeiten, also Anteile am Text, das Wichtigste ähm, bei der Wordcloud und diese werden <lacht> auf Schriftgrößen abgebildet auf verschiedene Schriftgrößen. Dabei werden dann Stoppwörter, sogenannte Stoppwörter, entfernt. Stoppwörter, warum braucht man jetzt noch eine Kategorie? Wir haben Vollwörter, wir haben Funktionswörter. Warum heißen die jetzt auf einmal Stoppwörter? Das ist diese, die ist nicht, die plus H ist nicht die H oder die H ist nicht die plus H Logik. Wir haben eine eigene Terminologie an diesem, in dieser Digital Humanities. Und dazu gehören auch die Stoppwörter. Stoppwörter sind nämlich meistens Funktionswörter, aber es können eben auch Inhaltswörter sein, die sehr häufig vorkommen und trotzdem nicht sehr viel über den Inhalt des Textes aussagen. Sowas wie Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr, Pause, 18 Uhr, Essen, 19 Uhr, Schlafen. Also das, das sind dann diese Uhr, dieses Urwort sagt dann in dem Moment nicht sehr viel über den Text, in den über den Inhalt aus. Und Sie wollen das vielleicht auch als Stoppwort haben. <lacht> da können sie auch ihre völlig eigenen ähm, äh, Terme reinbringen. Dann haben wir die Farbe und die Anordnung, die sie jetzt nicht angesprochen haben. Die sind aber in vielen von diesen Workcloud-Bibliotheken zufällig, ähm, so dass das einfach von designtechnisch angenehm erscheint, was sie da sehen. Sie kommen ja jetzt aus dem akademischen Sektor eher. Und da gibt es sind mir ab und zu mal auch Kritikpunkte für die Wordcloud zu Ohren gekommen. Haben Sie sowas auch schon mal gehört? Haben Sie Kritikpunkte zu der Wordcloud? Also ich würde fast sagen, Sie können Gedanken lesen. Das ist immer ganz gut für den Unterricht, wenn das so ist. Das ist der erste Punkt, den ich hier aufgezählt habe. Das ist der Stein, der jetzt mich zum Ausholen bewegt und ein bisschen größeres ähm, äh, Feld ins Rollen bringt. Also kennen Sie den Begriff Distant Reading? Wer kennt ihn nicht? Und traut sich das zuzugeben. Das ist gut. Ähm, also Distant Reading ist ein Begriff, der von Franco Moretti eingeführt wurde, ein Literaturwissenschaftler aus den USA, der damit ähm, Techniken der Visualisierung und auch statistischen Analyse von ähm, zum Beispiel Textdaten bezeichnet, die dann im Gegensatz zum Close Reading, das, was wir wirklich machen, wenn wir einen Text lesen, also den Text wirklich lesen, richtig lesen, benutzt werden, um über den Text etwas zu erfahren. Also das heißt, er hat zum Beispiel in seinem berühmten Buch, das denselben Titel trägt, ähm, Figurennetzwerke aus Shakespeare visualisiert, aber auch Längen von Titeln in, ähm, in Novellen in England und hat und hat dann anhand von diesen Netzwerken der Personen, wie oft wer in welchem Akt mit wem vorkommt, ähm, bestimmte Schlüsse gezogen und eingeflochten in eine qualitative Analyse ähm, vom Shakespeare-Werk ähm, Genau und hat das Ganze distant, als Distant Reading bezeichnet. Jetzt kommt das nächste Schlagwort nach Distant Reading, was ein wirkliches DH-Schlagwort ist, Big Data. Das ist natürlich nicht nur ein DH-Schlagwort. Das Problem was wir haben, wenn wir einen Korpus wie Google Books haben. Google Books hat einen Korpus mittlerweile digitalisiert und das war 2014. Wenn man alles lesen wollte, würde man 80 Jahre lang ohne Schlafen in einer Durchschnittslesegeschwindigkeit lesen müssen. Das heißt also, wir kommen bei diesen Big Data kommen wir in Bereiche, wo Distant Reading die einzigen Zugangsmöglichkeiten zu sehr, sehr großen Datenmengen sind. Und damit auch vielleicht spannende Erkenntnismöglichkeiten liefern, für solche riesigen Datenmengen. Das muss natürlich sehr gut begründet sein und das muss auch interagieren mit einer qualitativen Ebene, meiner Meinung nach. Aber, ähm, aber genau das ähm, sind diese zwei Schlagwörter. Und bei der WordCloud ist es jetzt so, dass die WordCloud so ein bisschen ein Distant Reading-Verfahren, könnte man sagen, ist, für den Text, den Sie da reingepastet haben. Jetzt werden aber die Zusammenhänge zwischen den Wörtern völlig zerstört, völlig auseinandergerissen. Es sind keine Negationen drin. Also das heißt, wenn Sie ein bestimmtes Verb in der Word Cloud hätten, was sehr oft auftaucht, das wird aber immer nur negiert, dann wird das in der WordCloud nicht auftauchen. Sie können das mit der Farbe dann irgendwie äh, natürlich in einen Algorithmus verankern, aber ähm, es sind viele Zusammenhänge, die nicht dabei rauskommen. Ähm, das, die, der zweite Kritikpunkt am äh, technischer Kritikpunkt an der Word Cloud ist dass zwar die Worthöhe durch die Schriftgröße ähm, bestimmt wird, aber nicht die Wortbreite. Das heißt also, der relative Platz, den ein Wort einnimmt, wird durch diese zufällige Variable, nämlich die Wortbreite, auch nochmal mitbestimmt, weswegen es genuin nicht so ist, dass was in der Wordcloud 20% an äh, Platz einnimmt, auch 20% ähm, an Wichtigkeit im, im, im Text ausmacht. Deswegen gibt es die Visualisierung, bei der dieser Kritikpunkt aufgehoben ist. Das ist die sogenannte Terms Termsberry. Also hier ist das tatsächlich so, dass die, ähm, dass die Größen, ähm, dass die Längen, dass dieser Längennachteil von der Word Cloud ähm, nicht mehr existiert. Aber ähm, es ist ästhetisch nicht mehr ganz so schön. Ja, und es ist nicht mehr die Word Cloud. Sie wollen ja die Word Cloud. Das ist nicht mehr wirklich die Word Cloud. <lacht> Und die Wordcloud selber hat auch was von einem Proto-Lesen, also ich würde das Proto-Lesen nennen, das können Sie auch in dem Handout, was ich Ihnen hier gegeben habe, wo etwas zusätzliche Informationen drin sind für zu Hause, falls Sie die Sachen, die wir heute machen, zu Hause nochmal nachmachen wollen, dann stehen hier nochmal die Informationen zusammengefasst drin, Links und so weiter. Ähm und da steht das auch drin, also ich halte eine Wordcloud auch für ein Protolesen, also für ein Üben von Augensprüngen. Wenn Sie sich so eine Wordcloud angucken, Augensprünge sind beim Lesen verbreitet. Hier haben wir sehr viele Augensprünge, die wir durchführen können. Und das entspannt das Auge vielleicht mal, wenn man nicht die, die, die von links nach rechts oder von rechts nach links diese normalen Augensprünge immer durchführen muss, sondern auch mal nach oben und unten springt. Vielleicht ist das ein Teil auch, warum das so beliebt ist. Auf jeden Fall... Ist diese Wordcloud ziemlich beliebt und Sie haben jetzt damit einen Digital Humanities-Prozess kennengelernt, der erstmal ein Visualisierungsprozess ist und, und verschiedene Einsatzszenarien, die man sich dafür denken kann. Ebenfalls im Handout habe ich Ihnen dafür Einsatzszenarien für ähm, gegeben. Das ist meine erste. Ja, genau. Ja, einfach nehmen. Das ist meine erste Multimedia-Werkstatt. Deswegen äh, habe ich keinen äh, Einblick, wie die sonst so ablaufen. Deswegen, falls es sehr ungewöhnlich ist, dann gut. Gut, habe ich natürlich jetzt versucht, äh, Einsatzszenarien für diese Workload zu mir ähm, auszudenken. Und zwar jetzt muss ich sie nur noch finden. Ah, die sind weiter unten. Einsatzszenarien in WordCloud auf Seite 8. Relativ spät. Also Sie können diese WordCloud, wenn Sie jetzt Unterricht geben, nutzen, um einen Einstieg in den Text, in die Diskussion von dem Text zu, zu machen. Sie können, wenn Sie Informatiker sind, über die WordCloud selber und ihre Parameter diskutieren und wie die Abbildung der ähm, Wortfrequenzen auf die äh, Schriftgröße funktioniert, habe ich Ihnen in der Beschreibung der Wordcloud hier auch mal als Beispiel hingeschrieben. Ähm, es sind solche Szenarien denkbar, wie dass Sie für jedes Kapitel aus einem, aus einem äh, Werk eine Wordcloud erzeugen und dann sagen, den, sagen Sie den Schülern, ordnen Sie das mal zu, ordnen Sie mal die Wordcloud dem Kapitel zu. Solche Geschichten, ähm, ja, aber ich glaube, das ist für den universitären Kontext weniger wichtig. Haben Sie schon mal eigene Anträge? Nein. Anträge, ich habe ich hab Anträge stilometrisch mal, oder also die, die Rückmeldungen aus den Anträgen mal stilometrisch versucht zuzuordnen, aber, ähm, aber ich habe nicht, ähm, nee, nee. Oder Genau, ja, ja, ja, ja. ja. Das ist, das ist eine der beliebtesten Tätigkeiten von von Stilometrikern. Ähm, ja, aber meistens erfährt man die Namen ja dann doch oder in kleinen Fächern weiß man sowieso, wer es gewesen ist. Also von daher. Ähm, das ist auch schon das Stichwort, was überleitet zu unserem nächsten Thema der Stilometrie. <lacht> Hier gibt es jetzt auch noch eine kleine Einführung. Also ich glaube, wir müssen diese workload szenarien jetzt nicht durchspielen als, als Rollenspiel oder so. Wir gehen nochmal die Stilometrie selber durch. Es gibt wieder eine kurze Einführung und dann werden wir viel mehr Hands-on machen und werden viel mehr aktiv in dieses Tool eingeführt und damit was machen. Also wir haben hier wieder von Janides eine Definition, der sagt, die Stilometrie ist ein computergeschütztes Verfahren der Erhebung stilistischer oder allgemeinsprachlicher Merkmale, das kann man jetzt auf Bilder übertragen, also abstrahieren, und ihrer Häufigkeiten in Texten sowie der Nutzung dieser Merkmale und Häufigkeiten für die Bestimmung der Ähnlichkeiten der Texte zueinander. Und... Das ist eigentlich auch schon das ganze Geheimnis von dieser stilometrischen Geschichte. Das ist sozusagen der stilometrische Fingerabdruck, den wir verfolgen. Das heißt, jeder Mensch hat durch die Häufigkeiten der Worte, die er benutzt, die er bevorzugt benutzt, kreiert er in seinen Texten einen gewissen Fingerabdruck, den wir mit diesen stilometrischen Methoden auf die Schliche kommen können und den wir versuchen äh, zu identifizieren. Wie geht das? Wir wandeln zuerst mal den Text in relative Frequenzen um, so wie wir das auch bei der Wortwolke gebraucht haben. Das heißt also, wir zählen, wie oft kommt welches Wort im Text vor. Und weil die ähm, Funktionswörter einerseits Sätze verbinden, andererseits der Artikel, das ist ganz klar, der Artikel kommt mit jedem Nomen oder fast jedem Nomen vor, ist aber immer gleich, deswegen kommt er sehr häufig vor. Das ist, ist auch das häufigste Wort im Englischen in den Texten, normalerweise the, die haben ja nur einen Artikel. Und deswegen kommen diese Funktionswörter sehr, sehr häufig vor. Wenn Sie jetzt zählen, wie oft kommt das, das Wort in meinem Text absolut vor, dann haben Sie die absolute Frequenz. Das teilen Sie durch die Anzahl aller Wörter im Text und dann bekommen Sie die relative Frequenz. Ist es dann durch die Wortanzahl? Genau. Dadurch wird da jedes Wort nur einmal erzählt. Nee, nicht, das sind die Types wahrscheinlich, worauf äh, du referierst. Also es gibt, es gibt die Möglichkeit, das findet bei anderen Sachen Anwendung. Also es, gibt die, es ist einfach nur die Frequenz, also 500 Mal vorkommen, durch die Anzahl an Wörtern im gesamten Text. Jetzt bin ich aber ein bisschen ähm, grob. Denn eigentlich müssten das Token sein. Der erste Schritt, den man macht, ist, man trennt Punkte am Ende vom Wort, die ja ohne Leerzeichen dastehen, die trennt man ab. Kommata trennt man ab und so weiter. Und das nennt sich dann Token, also Wort oder Satzzeichen, also trennbare Einheit. Das heißt Token und man zählt Tokenfrequenzen typischerweise. Und da hat man dann relative Tokenfrequenzen. Frequenzen. Man kann das Ganze noch etwas Das ist ein Punkt, genau. Der, der als, Richtig. Als, als, als als eben, Gezählt Busch. wird. Ja, Also ich habe mal mitgemacht bei einer Klassif Klassifikation von selbstmordgefährdeten Leuten anhand von Posts. Und äh, da kam raus, dass zum Beispiel die Leute, die, ähm, die besonders kritische Zustände haben, wenig Klammern benutzen. Weil sie, das, was sie zu sagen haben, ist dringend und das bietet keinen Platz dafür, dass man irgendwelche nicht dringenden Sachen in Klammern ausdrückt. Also Satzzeichen selber haben tatsächlich auch Bedeutungen für, ähm, für das, was wir schreiben und deswegen zählen wir die mit und deswegen benutzen wir die mit als, äh, als Klassifikatoren. Ja? Nicht jeder, Punkt ist, genau, nicht jeder Punkt ist der gleiche Punkt, also ja, drei Punkte hintereinander, das muss dann das, ja, die Tokenisierung an sich ist eine von diesen Wissenschaften unterm Eisberg, ne? Das ist eine von diesen Sachen, wo wir wo wir tief tauchen müssen. Alles gut. Alles gut. Also deswegen habe ich hier geschrieben, Token, das heißt also im Grunde genommen arbeiten wir mit Token. Wir können sogar auch mit Lemmata arbeiten, aber das ist im Falle der Stilometrie nicht unbedingt immer zielführend, weil die, die Art und Weise, wie oft wir welche Flexionsform von einem Lemma benutzen, manchmal charakteristisch für den Autor ist. Das heißt, hier arbeiten wir normalerweise mit Token ähm, und können sich vorstellen, warum wir relative Frequenzen benutzen. Und nicht absolute. Die Frage lasse ich offen, das kommt im nächsten Schritt. Also, was man beobachten kann, sind, die häufigsten Wörter sind fast ausschließlich Funktionswörter und Satzzeichen. Satzzeichen kommen wahnsinnig häufig vor, die sind manchmal auch äh, die Top-Kandidaten. Ähm, und es gibt eine Korrelation zwischen Häufigkeit und Länge der Worte, also je häufiger ein Wort ist, desto kürzer ist es auch. Das ist auch mathematisch bewiesen. Mhm. Genau. Ist das, ist das nur bei wirklich Texten so? Oder gibt es das, äh, ist das die Aussage auch, wenn es Transkriptionen von, von sind? Auch, auch für Transkriptionen. Ja. ja. ja. Das, ist, ähm, das ist so ein Ökonomieprinzip. Natürlich sind bei gesprochener Sprache und Transkriptionen Zusammenziehungen äh, haben eine andere haben eine andere ähm, Auswirkungen statistisch. Ja. Aber generell generell müsste das auch für transkriptierte Texte gelten. Ja. Aber es ist natürlich besser beobachtet und besser gezeigt für, schriftlich, für rein schriftliche Texte. Ja. Ähm, zeigt sich auch daran, dass das British National Corpus einen relativ kleinen äh, sprachlichen Teil hat, wo gesprochene Sprache drin ist. Das ist immer schwierig, die Daten zu bekommen. Viel schwieriger als geschriebene Daten zu bekommen. Genau, und die häufigsten Wörter aus äh, Texten und aus großen Korpora sind meistens auch gute Stoppworte, Wenn wir jetzt zurückdenken an die Wordcloud. Ich habe Ihnen dem Teilnehmerordner übrigens auch, da gibt es einen File, einen ZIP-File, das heißt Teilnehmerordner können Sie entpacken. Da habe ich Ihnen auch eine Frequenzliste für die häufigsten deutschen Wörter äh, reingeschrieben, äh, basiert auf, auf Victionary. Ja, so jetzt, weil das schöne Bild vom schwarzen Loch äh, gezeigt worden ist, das will ich aber nicht wiederholen, kommen wir in eine neue Dimension. Vorher Wir haben uns jetzt immer nur Einzeltexte angeguckt und jetzt kommt der Textvergleich. Und das ist der Grund, warum wir mit relativen Frequenzen und nicht mit absoluten arbeiten. Was wir jetzt nämlich auf den ersten Blick sofort sehen können, wenn wir für jedes dieser n häufigsten Wörter, vielleicht der n häufigsten Wörter im Korpus, die relativen Frequenzen pro Text auftragen, dann wird sofort klar, dass wir diese Texte vergleichen können. Dass wir also wirklich, wenn wir das jetzt mal naiv machen, einfach sagen können, ja der Autor von Text 1 hat 5% seiner Wörter sind der, aber der von Text 2, der benutzt der häufiger. Der mag das mehr, warum auch immer. Ja. Das sind einerseits Vorlieben für Einzelwörter, aber es geht auch um die relative Positionierung der Wörter innerhalb jedes Autoren. Also, das ist tatsächlich die, die beliebteste Statistik, die wir erheben, um diesen Fingerabdruck zu quantifizieren. Das reicht schon, um besonders gute Vorhersagen zu machen dazu, wer jetzt aus einem bestimmten Set an Autoren derjenige Autor ist, den wir, ähm, den wir suchen. Genau. Was uns dabei dem Vergleich natürlich nicht mehr helfen wird, sind Token, die nur in einem Einzeltext vorkommen. Die kann ich natürlich nicht vergleichen. Das heißt, die werden bestimmt, oder Token, die in zu wenig Texten vorkommen, die kann ich ausschließen aus der Analyse. Das heißt, mein Vektor, wo hier die Punkt, Punkt, Punkt stehen, der ist nicht unendlich lang und fast jedes Wort, das im Korpus vorkommt, sondern den kann ich beschränken auf die äh, häufigsten 100, 200, 500 Worte. Gut, damit Sie eine zuverlässige Statistik bekommen, brauchen Sie in einem Text circa 3000 Token, das ist eine Studie von Matje die das gesagt hat, ich habe auch meine eigene gemacht, die kam zum selben Ergebnis, ist auch immer ganz gut, wenn, wenn das so ist. Ähm, also wenn Sie einen Text haben, der kürzer als 3000 Token ist, Typisch diese Twitter-Sachen und so weiter. Das geht auch, da brauchen Sie aber andere Techniken. Das Problem ist dann bei den Frequenzen, dass Sie zum Beispiel sehr wenig Anaphora haben. Jedes Wort, jedes Inhaltswort, was Sie einführen, jeder Aktant, den müssen Sie zuerst mit Namen nennen. Es war einmal ein König, der hieß XY, er, bla bla bla. Also der und er. Das können Sie erst dann benutzen, wenn Sie den schon eingeführt haben, wenn er schon da ist. Das heißt also, die Frequenz von diesen Anaphora könnte unter Umständen, wenn sie bei 3000 Token, wenn sie unter, weit unter 3000 Token sind, geringer ausfallen, als wenn sie jetzt weiter darüber sind. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass die, statistische, dass die Statistik anders sein kann bei sehr kurzen Texten. Und dann müssen wir auch bedenken, dass das ja der Unterschied viel definierter ist, je größer Ihr Text ist. Also es gilt auch hier wieder, wie bei den ganzen Big Data Sachen, wie bei den ganzen statistischen Sachen, je mehr, desto so besser im Grunde genommen. <lacht> Denn wenn Sie den Unterschied zwischen 550 mal der und 450 mal der haben oder den zwischen 5 mal der und 4 mal der, dann ist natürlich der zwischen 450 und 550 besser fassbar. Da passt mehr dazwischen, wenn wir noch andere Texte dazunehmen. Das heißt also, genau, 3000, Texte soll, 3.000 Token sollten die Texte mindestens haben und es sollten möglichst alle Texte natürlich gleich lang sein, damit man von jedem Autor ein äh, genuines Sample zieht. Das ist dieser stilistische Fingerabdruck. Wie funktioniert das jetzt und mit welchen Fragen, welche Fragen lassen sich nur mit solchen Daten beantworten? Also wir geben als Input den, Input den Text eines unbekannten Autoren. Wir haben als Hypothese die Vermutung darüber, dass dieser Autor entweder A, B, C, D oder E ist. Und das ist der geisteswissenschaftliche Anteil. Ähm, es gibt unendlich viele Menschen auf der Welt. Äh, naja, sieben Milliarden oder so sind wir jetzt. Stimmt das? Ähm, <lacht> der Punkt ist, Sie können nicht von allen ein Textsample aus dem Internet rausziehen und dann äh, sagen, ich habe keine Idee, wer das gewesen sein könnte, dann nehmen Sie noch alle Totenautoren mit dazu ähm, und, äh, und dann klassifizieren Sie das. Sondern diese Technologie funktioniert im Moment nur so, dass Sie eine Gruppe auswählen aus möglichen Autoren. Von denen brauchen Sie dann auch Texte. Ähm, ja. Und die Methode ist dann, dass Sie aus dieser Gruppe durch diese relativen Frequenzen denjenigen, der am ähnlichsten ist, herausfinden. Das macht man nicht ganz mit der, mit, mit der, mit der Differenz zwischen diesen, äh, zwischen diesen relativen Frequenzen, sondern das macht man mit normalisierten Frequenzen. Das habe ich Ihnen in Formeln zum ruhig zu Hause darüber nachdenken auf Seite 7 des Handouts nochmal mitgegeben. Oder wenn Sie von Ihren äh, Schülern oder Studenten Nachfragen bekommen, dann haben Sie hier nicht nur die Referenzen auf der letzten Seite, sondern auch diese zwei nicht allzu komplexen Formeln, mit denen sie sich beschäftigen müssen, um herauszufinden, wie man das tatsächlich macht. Genau, gibt es historische Fälle, wo diese Authorship Attribution, ange, wo diese Authorship Attribution angewandt wurde? Da haben wir jetzt einen sehr aktuellen Fall oder relativ aktuellen Fall. Aha, das ist der andere. Genau, unser allseits, wie sagt man, ubiquitous in, auf Deutsch, ähm, ja, allgegenwärtige äh, US-Präsident, dessen Namen ich jetzt nicht wiederhole, ähm, der hat ja angeblich, hat da jemand einen Resistance-Letter geschrieben vor einigen Monaten der da irgendwelche Zustände aufgedeckt hat, von wegen, dass ihm Sachen zur Unterschrift vorgelegt werden, die er sich nicht durchliest oder so, wo dann seine eigenen Beschlüsse wieder revidiert werden, weil sie irgendwie naja, nicht so gut ankamen. Und dann hat man natürlich sich gefragt, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der diesen Brief verfasst hat? Und dazu hat man natürlich die führenden Stilometriker angeschrieben und da gab es auch einige von denen, die sehr bekannt sind, die sich dazu dann geäußert haben und gesagt haben, wie wahrscheinlich ist es denn, dass der oder der derjenige war, der diesen, ähm, der diesen Brief geschrieben hat. Ähm, Sie kriegen nachher die, ähm, die Präsentation, dann können Sie sich überlegen, ob Sie sich den Artikel anschauen wollen. Der zweite sehr bekannte Fall ist der von J.K. Rowling, die ein Buch geschrieben hat, das hieß The Cuckoo's Calling. Das hat sie aber unter einem Pseudonym veröffentlicht, um mal zu sehen, wie das, äh, anderes Feedback zu kriegen, äh, nicht immer, oh ja, it's so, it's so wonderful, it's so great, you are JK Rowling, I love you, I love Harry Potter, sondern dass sie, dass sie einfach mal ein anderes Feedback bekommt. Und da haben dann Stilometriker dazwischen gefuscht und haben gesagt, Moment mal, dieses Cuckoo's Calling, das hat so viele Eigenschaften von J.K. Rowling anhand von diesen stilometrischen Analysen, das war die bestimmt. Und dann hat sie sich gezwungen gesehen, das zuzugeben und, und, und, und, und hat dann eben halt, ja, nach, nach Wochen der Spekulation oder nach einiger Zeit der Spekulation hat sie zugegeben, dass sie es war. Ähm, genau. Auch das können Sie sich durchlesen. Und der dritte Fall den ich gefunden habe, ist das Book of Mormon. Jetzt hoffe ich, dass hier keiner von Ihnen Mormone ist, sonst wird die Diskussion bestimmt tiefergehend. Da hat ein Literaturwissenschaftler aus den USA gezeigt, dass nicht derjenige Joseph Smith, der angeblich dieses Book of Mormon gefunden oder verfasst hat, der Verfasser war, sondern einer von seinen engsten Freunden, Bekannten. Fragen Sie mich nicht der aus einer Romanvorlage von noch jemand anderem, das dann religiös interpretiert, dieses, dieses, äh, dieses Werk eben halt mitverfasst hat. Und das hat sich wohl aus, äh, die These, dass er der Autor war, die gab es schon länger und das hat sich wohl jetzt ein bisschen verifiziert. Ja, naja, solche spannenden Sachen kann man machen, aber auch historisch spannende Fälle kann man machen. Ähm, da gab es auch auf der letzten DHD in Köln, einen Vortrag, wo jemandem die Birne zurückgegeben wurde. Es gab einen Text, der, der hieß, der hatte was mit Birne zu tun aus dem Mittelalter und es konnte mit solchen Autorship-Attribution-Methoden gezeigt werden, dass derjenige, den man vermutet hatte als Autor, und es gab zwei mögliche Autoren und dass einer von denen das gewesen ist. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie mal nach, ich kann es Ihnen auch raussuchen. Gut, das machen wir jetzt auch. Gehen aber kurz nochmal, wir machen das nicht in ganz so spannenden Fällen, ich habe Ihnen was anderes rausgesucht, das ist vielleicht auch spannend, ähm, gehen nochmal ganz kurz darauf auf diesen Fingerabdruck ein. Wir haben jetzt den Fingerabdruck ähm, quantitativ gesehen, also einfach relative Frequenzen, nicht so spannend. Jetzt gucken wir uns, noch mal, ähm, gucken wir uns das nochmal an, wir müssen nicht nur relative Frequenzen nehmen, sondern wir können auch durchschnittliche Satzlängen, syntaktische Komplexität nehmen. Sie wissen, bei Kindern wächst immer die syntaktische Komplexität, das sind diese Entwicklungsindizes. Für Kinder ist also stilometrische Analyse nochmal eine eigene Wissenschaft, dann funktioniert das nochmal anders. Sie haben typische Einzelwort- und Kombinationsvorlieben, die Sie mit einzelnen relativen Frequenzen nicht abtesten können, genauso wie bei der Wordcloud, das auseinandergeschnitten ist. Hier habe ich einen Fehler entdeckt, Es muss mit K, großes K sein. Ähm, auch das sind Charakteristiken, welche Fehler Sie machen. Ähm, typische Orthographie, ähm, typische Wiederholungsraten. Das heißt, es gibt eine sehr große Vielschichtigkeit. Und ein stilistisches Verstellen ist kaum möglich. Also es ist sehr, sehr schwierig. Sie werden es nicht sehr gut hinbekommen, Ihre Funktionswörter und Ihre Vorlieben für die Kombination von Funktionswörtern abzuwandeln. Vielleicht können Sie eins oder zwei unterdrücken. Aber dann werden die Verhältnisse zwischen den anderen immer noch sehr signifikant sein und immer noch sehr außergewöhnlich sein. Das ist eigentlich faszinierend. Das ist eigentlich auch schön. Mir sind keine Experimente bekannt, bei denen jemand das äh, versucht hat, so gut wie es geht, seinen Stil zu verstellen. Aber ähm, ja, könnte man mal einen Forschungsantrag schreiben, weiß ich nicht. Und <lacht> sich nicht ist ein sehr, sehr doch, Lektor, ist der doch. Sehr stark da das auch schon ja, das verfälscht. Also tatsächlich. Ähm, tatsächlich, was verfälscht sind, und da kommen wir auch gleich noch zu ein paar anderen Faktoren, was verfälscht sind, ähm, kollaborative Texte. Und da ist es wieder, D, H ist nicht gleich D plus H. John Lennon und Paul McCartney ist nicht gleich äh, John Lennon plus Paul McCartney. Wenn die beiden zusammenschreiben, haben sie stilistisch Merkmale, die sich nicht ableiten lassen aus den einzelnen Merkmalen. Also, dass man Plus und Minus rechnet und dann sagt, jetzt haben wir den Stil. Kollaboratives Schreiben hat einen eigenen Stil, ja. Okay. jetzt Autor, äh, Kinal, oder am Ende, äh, hat das nicht Ich will jetzt natürlich nicht den Big Brother an die Wand malen und sagen: ähm, Sie können uns nicht entfliehen, China weiß, was Sie machen. <lacht> ähm, also, natürlich. Äh, ist es so, dass, dass, dass Genreabhängigkeit durch die Funktionswörter natürlich zustande kommt. Nicht? Die Funktionswörter, die benutzen Sie in allen Genres. Das ist der Grund, aber es ist nicht ganz so. Wenn Sie die ersten 500 Worte nehmen, dann haben Sie da einen sehr großen Anteil Funktionswörter drin, häufige Funktionswörter. Die sind statistisch besonders stabil, weil sie besonders häufig sind und deswegen charakterieren die, die ihren Stil relativ genreabhängig relativ gut. Aber wenn Sie zum Beispiel, äh, es ist nicht so, dass die, dass die, Inhaltswörter das nicht tun würden. Die Inhaltswörter tun es auch. Besonders die, die muss man dann vielleicht ein bisschen pushen. Äh, besonders die Inhaltswörter, die besonders ähm, äh, anders gebraucht werden bei Ihnen als bei anderen Autoren. Da kann man statistisch, die kann man noch pushen und dann führt das zu besseren Ergebnissen äh, ist in der letzten Zeit gezeigt worden. Und die sind dann in einem gewissen Teil auch genreabhängig. Vor allen Dingen zwischen lyrik und ähm, zwischen Lyrik und Prosa, ähm, denke ich, gibt es da, da schon große Unterschiede. Ja? Aber es liegt alles an den Funktionswörtern und daran, dass sie sehr häufig sind. Ähm, genau. Es gibt, noch die, äh, <lacht> es gibt noch Studien, die das Ganze, die Funktionswörter und Inhaltswörter auf verschiedene Hirnregionen abbilden, äh, führt jetzt zu weit. Ähm, noch, genau, weil wir da eben gewesen sind. Wir haben also nicht nur dieses Autorsignal. Für das Autorsignal benutzen wir alle Wörter im Text, sondern wir haben auch ein Genresignal im Text und das können wir auch klassifizieren. Aber dafür sind dann bestimmte Worte wie Funktionsworte nicht besonders nützlich. Wir haben ein Alterssignal, das heißt der junge Hemingway schreibt anders als der alte Hemingway. Und wenn Sie solche Analysen machen, dann sehen Sie auch, dass deren Texte weiter auseinander im Clusterbaum sind. Sie haben ein Epochensignal, Dialektregionssignal, Gendersignal, Übersetzersignal. Alle diese Signale sind aber nicht ganz so stark wie das Autorsignal, weil das Autorsignal einfach alle Wörter benutzt, während die anderen eben halt nur bestimmte Teile benutzen. Deswegen ist es schwieriger und deswegen sind die Ergebnisse auch in der Regel schlechter für die anderen Klassifikationen, aber die gibt es. Und da sprechen wir von Signalen, passt schön zum Terminus-Signalwörter. Es gibt also das Genresignal, das Epochensignal und so weiter. Und das können Sie alles untersuchen und auch klassifizieren. <lacht> noch, ein, noch, noch mal, um zurückzukommen, wo ist die Stilometrie in der Digital Humanities? Warum ist diese computergestützte Stilometrie Digital Humanities? Die Frage ist nicht, ob die Wortfrequenzen einen Autoren identifizieren können, ja oder nein, sondern mit welcher Fehlerrate. Das ist eine ganz wichtige Frage in den Digital Humanities. Das ist eine aus der Informatik übernommene Fragestellung, eine aus der Informatik übernommene Methodologie. Und das ist wie bei statistischer Signifikanz, wird in der Regel ein DH-Problem als gelöst bezeichnet, wenn es ein Standardverfahren mit einer Fehlerrate von 5% oder weniger gibt. Ja? Und das ist bei der Autorenschaftserkennung der Fall. Deswegen kann ich Ihnen das hier schön vorstellen. Und wer Ihnen tolle Ergebnisse zeigen können und diese Fälle wie Rowling und White House und, äh, und Book of Mormon und sowas, das ist bei anderen Prozessen in der Computerlinguistik äh, noch nicht so. Wird vielleicht in manchen auch nicht der Fall sein. In manchen anderen schon. Gut, also das ist ein wichtiger Bestandteil, warum das Digital Humanities ist. Und was in der Digital Humanities so ein Verfahren ist, was oft angewendet wird. <lacht> Wir versuchen... In der Geisteswissenschaft informatische Verfahren anzuwenden. Diese Evaluation ist eines dieser Verfahren, die da herüberschwappen kann. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch die klassische Geisteswissenschaft. Und die sagt genau das, was Sie eben vorher gesagt haben. Ja, das ist doch, das Close Reading wird doch dadurch nicht ersetzt. Sie haben doch, Sie schneiden hier einfach Worte auseinander, machen Wortfrequenzen und dann behaupten Sie, das ist Shakespeare, der das geschrieben hat, in Wirklichkeit was Milton. Ja, aber dadurch, dass Sie diese Epoche nicht kennen, dadurch, dass Sie den historischen Kontext nicht kennen, dadurch, dass Sie, äh, dass Sie überhaupt nicht wissen, wie damals äh, geschrieben wurde und welche Prozesse es dabei gab, ähm, äh, sind Sie doch eigentlich nicht mehr als ein Scharlatan, der mir hier irgendwelche Ergebnisse zu präsentieren versucht. Also ich überspitze das natürlich nicht. Ähm, und man muss sagen, natürlich hat solche Kritik einen wahren Kern. Man sollte sich nie nur auf eine, Methode verlassen, es sei denn, man ist dazu gezwungen, weil man Big Data hat und nicht anders kann. Aber wenn man anders kann, sollte man auch das Ganze, was man herausfindet, auf mehreren Ebenen mit diesen Mixed Methods eben evaluieren. Das heißt also, in die Texte gehen und sagen, ich habe das jetzt vom Computer rausgefunden und ich kann es belegen. Hier sind in der klassischen Stilometrie war es so, dass zum Beispiel bestimmte beliebte Formulierungen von Autoren, also Mehrwortausdrücke genommen wurden und die wurden gesucht in verschiedenen Texten und in verschiedenen Texten von möglichen Autoren und dann wurde gezeigt hier der, der, der Shakespeare der Text bei dem man nicht weiß ob es wirklich Shakespeare war da kommen diese Formulierungen an der und der Stelle ziemlich häufig vor und die kommen bei Milton auch ziemlich häufig vor oder man hat gesagt, es gibt hier das tollste Szenario für Hermeneutik, für geisteswissenschaftliches Schließen ist, wenn Sie was ausschließen können. Wenn also in einem Text, Sie haben den Text klassifiziert als ein Isaac-Newton-Text, aber der Historiker sagt, hallo, das ist ja schön, dass Sie den Text als Newton klassifiziert haben, aber da ist von der Relativitätstheorie die Rede, das kann ja irgendwie nicht sein, die kam viel später. ja. Und dann ist Ihr Ergebnis natürlich dahin. Also Sie sollten auf jeden Fall darauf achten, dass Sie beide Arten von, von Wissenschaft, beide, beide Arten von Schließen in Ihre Analyse mit reinbringen, um schlüssig zu sein. Auf der einen Seite die statistische, aber auf der anderen Seite die Interpretation. Und das ist die Schwierigkeit, aber das ist auch die Schönheit von der Digital Humanities in meinen Augen so ein bisschen. Dass man, dass man einen Weg finden muss, beides zu vereinen. Und das ist gar nicht so einfach, denn die meisten, die Experten sind für Statistik, sind nicht gerade Experten für Hermeneutik und umgekehrt auch. Das heißt, es gibt zwei Typen von Digital Humanities Zusammenarbeit. Es gibt den Tausendsasser, der in der Regel wahrscheinlich ziemlich alt ist, weil er jedes Fach einzeln studieren musste und zwar in der vollen Länge. Und es gibt die Möglichkeit, dass man kooperiert, dass man also auf der einen Seite jemanden hat und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Missverständnisse Produzieren oder ihre eigenen Forschungsagendas haben, aneinander vorbei zu arbeiten. Ich würde sagen, wenn Sie ein Digital Humanities Projekt erfolgreich zu Ende führen, dann ist das schon was, denn es ist nicht bei jedem Projekt gegeben, dass, dass das alles klappt. Vielleicht. So. Ja. Trotzdem muss ich nochmal als Informatiker zurück zu der Kritik der, der, der, der klassischen Kritik gehen und sagen, Halt, Moment, klar soll man dem Computer nicht blind vertrauen, Stichwort Blackbox, ja, wir, wir kriegen irgendein Ergebnis und vertrauen dem blind und wissen aber gar nicht, was dahinter steckt, Relativitätstheorie, Computer selber handeln ja nicht, sondern werden von Menschen programmiert und Menschen entscheiden, ob und wo die Algorithmen Entscheidungen treffen dürfen. Das sind nicht die Algorithmen, die entscheiden, ob in China jemand nicht mehr reisen darf, sondern, äh, und, sondern es sind Leute, die gesagt haben, hier äh, ist dieser Algorithmus, der dafür verantwortlich ist und der jetzt diese Entscheidung trifft. Und Computer haben auch oft, das vergisst man und ist denen gegenüber dann unfair, wenig Zugang zu Kontextwissen, besonders in historischen Wissenschaften. Der Computer weiß sehr wenig über historischen Kontext. Und das muss man dem alles einprogrammieren, das muss man alles kodifizieren dann, das ist, das ist sehr viel Arbeit, das ist gar nicht so einfach. Das heißt also, genau, Sie haben in der Age. also das heißt also, auch Statistik ist eine Art von Hermeneutik. Und auch Hermeneutik ist eine Art von Statistik. Es ist am besten, man begreift es, wie Christoph Schöch gesagt hat, als Chance, Einerseits der Geisteswissenschaften, sich durch informatische Methoden andere Blickwinkel anzueignen und andererseits ähm, der Informatik, ihren Forschungsgegenstand besser und genauer kennenzulernen und interpretieren zu können. <lacht> Noch ein letzter Gedanke zur DH. age ist oft ein Ökonomiespiel. Das heißt also, Sie müssen sich die Frage stellen, geht es schneller, Daten von Hand oder automatisch zu analysieren, bis ich dem Computer das einprogrammiert habe. Ähm, wenn Sie sehr ganz small data haben, ja? wenn Sie sehr, sehr kleine Texte haben, die Sie sich selber in ein paar Stunden durchlesen können, sind Sie als Mensch die bessere Maschine wahrscheinlich, Um, wenn Sie ein bisschen äh, Kontextwissen haben, um bestimmte Sachen äh, zu analysieren. Dann müssen Sie nicht mit äh, Kanonen auf Spatzen schießen. Andererseits, wenn Sie diese riesen Big Data haben, diese, diese 80 Jahre Google Lesen, naja, dann bleibt Ihnen nicht viel anderes übrig. Also das Problem ist, diese Entscheidung trifft sich meistens nicht von selbst, sondern sie liegt in den meisten Projekten dazwischen. Und man muss so ein bisschen als Digital Humanities-Koordinator muss man irgendwie entscheiden, welche Teile gebe ich dem Computer, welche Teile mache ich lieber selber, welche sind die Arbeitsschritte und so einen Workflow organisiere. Gut, okay. Als allerletztes zur Stilometrie, bevor wir einsteigen, ist, äh, gibt es noch eine psychologische Komponente. Ich hatte es eben schon mit den Klammern gesagt. Ähm, zum Beispiel hat sich Pennebaker in seinem Buch ähm, The Secret Life of Pronouns damit beschäftigt, welche Wörter charakterisieren eine Lüge, welche Wörter werden von Frauen und Männern unterschiedlich genutzt, ähm, welche Wörter sind bei US-Präsidenten dafür indikativ, dass es bald einen neuen Krieg geben wird. Solche Sachen. Das ist ein spannendes Buch und der hat zum Beispiel gezeigt, dass Lügen sehr viel Arbeit ist. Also Sie müssen on the fly irgendwas konstruieren und deswegen benutzen Sie eher kurze Sätze, während hier blau lange Sätze eher für Wahrheit steht. Ich-Wörter interessanterweise stehen eher für die Wahrheit. Vielleicht versuchen Sie, den, den Gesprächspartner zu involvieren und soziale Signale auszusenden, indem Sie du sagen, <lacht> detaillierte Zeitausdrücke, das sind alles Charakteristika für Wahrheit, während für Lügen zum Beispiel eine höhere Frequenz an Modalverben und an Du-Wörtern äh, da sind. Diese Signale sind schwächer als das Autorsignal, das sind wieder nicht Autorsignale, aber es gibt auch den Ansatz, das Ganze eben, und da ist es auch wieder so ein bisschen die Age, da ist es auch wieder so ein bisschen emotional plus Worte plus Statistik, es gibt eben auch diesen Ansatz, dass man versucht zu charakterisieren, welche Worte für welche Emotionen herhalten. Jetzt habe ich noch so eine Zwischen... so ein Zwischenszenario, mir überlegt, dass wir zwei Gruppen bilden, die eine Gruppe sind die Informatiker, die anderen die klassischen Geisteswissenschaftler und sie diskutieren und geben fünf Minuten, ähm, überlegen sie sich, warum sollte die Autorenschaftserkennung nur mit informatischen oder nur mit klassischen Methoden erfolgen und diskutieren dann zusammen. Wir können aber auch gleich in die Daten gehen und können mit R ein bisschen arbeiten. Vielleicht stellen wir das zurück. Ja. Gut. So können Sie Copyright umgehen. Das ist, glaube ich, nicht verboten. Ähm, ja. Okay, also. Wir haben jetzt einerseits R. Sie haben R äh, überall auf Ihrem PC installiert. Das allererste, was Sie machen, ist aber, Sie gehen in den Ordner, den ich Ihnen gegeben habe, dieses MMW. Ja. Genau, Sie so gehen in diesen Ordner MMW1604DH und entpacken erstmal diesen Teilnehmerordner. Nee, äh, nein, MMW... Ja. Da haben Sie übrigens auch noch mal das Handout als PDF, als durchsuchbar und Link klickbare, mit klickbaren Links, damit das nicht so... Ja, alles klar. In dem Teilnehmerordner haben Sie auch eine Frequenzliste des Deutschen, die Sie sich einfach anschauen können, die Sie aber auch als stop liste benutzen können. <lacht> Sie haben Skripte. Da steht Skripte für Fortgeschrittene. Da ist auch ein Skript für eine wordcloud generierung dabei, wo Sie ein paar Parameter einsetzen können. Müssen Sie nicht die Voyant-Tools benutzen, sondern können das in R machen. Wer hat denn schon mal mit R gearbeitet? Wer weiß, was R ist? Ein Buchstabe sagen wir jetzt, nicht ein Buchstabe. Also es ist im Grunde so eine Programmiersprache, eine Skripting-Sprache, eine Sprache, die auf dem Prozessor direkt Befehle ausführt. Und da haben Sie jetzt hier RX64353. Das können Sie doppelklicken. Dann bekommen Sie so eine Konsole. Sie können sich auch... Ja, das ist auch sehr schön, dass zwei gleichzeitig aufgehen. Sie können sich auch in dem Handout noch zusätzlich eine GUI dazu installieren, R-Studio. Ähm, da gibt es eine kostenlose Variante, das brauchen wir aber nicht unbedingt. So, genau, und wir haben jetzt ein bestimmtes Paket in diesem, äh, in diesem R. Und das müssen wir aber erst installieren und dazu müssen wir install.packages, Klammer auf, Anführungszeichen stylo, Anführungszeichen zu schreiben und den Befehl ausführen. Ich habe das hier schon gemacht, deswegen drücke ich jetzt nicht Return. Sie brauchen auch... Aha. Wenn es nicht geht, versuchen Sie R nochmal zu schließen und als Administrator auszuführen. Also hier Rechtsklick als Administrator ausführen will jetzt natürlich nicht die Rechner von Studium Digitale hier mit, aber, aber dem, dem Stylo-Paket vertraue ich. Also da. Haben Sie es? Funktioniert Okay, super. Also tatsächlich ist er so eine Programmiersprache, ist eine Programmierumgebung, was Sie hier haben. Und. Diese, diese Programmiersprache wird sehr viel von Statistikern benutzt und von Leuten, die gerne visualisieren. Es hat den Vorteil, dass man sehr kompakte Befehle hat. Wenn Sie eine Wordcloud erzeugen wollen, heißt der Befehl einfach nur Wordcloud, Klammer auf, Parameter 1, 2, 3, 4, Klammer zu. Das ist ganz praktisch an R. Ich benutze R, um im Unterricht bei den Sprachwissenschaftlern solche quantitativen Methoden zu, zu unterrichten. Wenn man an der Oberfläche bleiben will, muss man nicht tief programmieren lernen, um R zu benutzen. Und erst recht nicht, wenn Sie Stylo äh, benutzen wollen, dann drücken Sie einfach, dann sagen Sie einfach Library Stylo, diesmal ohne Anführungszeichen, und drücken Sie Return. Und wenn dann, und das geht bei mir hier jedes zweite Mal, jedes zweite Mal geht es wieder nicht. Ah, nee, Library Stylo. Genau, Library Stylo müssen Sie machen, dann kriegen Sie hier diesen, dieses Feedback Stylo Version 0.6.9, wenn Sie es richtig installiert haben. Und dann sagen Sie Stylo, Klammer auf, Klammer zu und drücken Return. Und dann geht das User Interface auf. Und das ist jetzt tatsächlich unsere Authorship Attribution Software. <lacht> hm. Da geben Sie auf fünf Tabs Parameter ein, die ich Ihnen gleich ein bisschen erkläre. Und dann bekommen Sie von mir ein, zwei Szenarien, auf denen Sie das, äh, das Ganze ausprobieren können. Zunächst mal haben wir den Input. Da können wir Plaintext eingeben. Wir können auch XML eingeben oder HTML. Wenn wir das machen, dann wird, werden einfach die Tags und die Attribute gelöscht. Ansonsten. Ähm, Müssen wir noch die Sprache einstellen? Die Sprache müssen wir deswegen einstellen, weil es einerseits Zeichensätze gibt wie CJK, Chinese, Japanese, Korean, und andererseits Stoppwortlisten und so weiter, damit das Programm weiß, welche Sprache ist das eigentlich Und der Machi Eder, der dieses Programm, dieses Stylo-Paket für R entwickelt, den kenne ich auch persönlich, der wird. Dem können Sie auch schreiben. Also, dass Sie den persönlich kennen, ist jetzt kein negatives Merkmal. Das ist nicht so, dass er so klein ist, dass ich den kenne. Der hat halt irgendwelche ja, Summer School Kurse oder sowas dazu gegeben. Es ist schon sehr beliebt und wird auch weit, weithin angewendet. Aber der, wenn Sie eine Sprache haben, die jetzt nicht dabei ist, oder eine Varietät haben, die nicht dabei ist, schreiben Sie ihn an. Wenn Sie Probleme haben, der tut, der, der tut auch neue Sprachen dazu, wenn Sie, wenn Sie so eine Re Request haben. Und ansonsten drücken Sie einfach Other und aktivieren Sie UTF-8. Das ist das erste Tab, Input und Language. Jetzt gehen wir zu Features. Features ist das wichtigste Charakteristikum, das ist das wichtigste Tab, was wir haben. Es geht hier darum... Auf was, auf welchen Statistiken soll, unser, ähm, soll unsere Analyse beruhen? Mit Words meinen die hier Token und Chars sind Characters. Wer von Ihnen kennt den Begriff n ja? Also N-Gramm heißt ähm, N ist Variabel, 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind, wenn wir den Text als Sequenz von Zeichen verstehen, mal hier, ob ein Texteditor drauf ist. Sie haben jetzt das Wort this, leer, that. Die zwei Worte. Und wenn wir jetzt alle Bigramme daraus extrahieren wollten, dann hätten wir t, h, s, leer, Lea T, verstehen Sie? TH. Auf die Art und Weise blähen Sie natürlich das Ganze statistisch ein bisschen auf. Ja? Sie haben also zwar nur zwei Worte, aber Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 äh, Bigramme, 2 Gramme. Ja? Sie, können auch, Sie haben entsprechend weniger 3 Gramme, noch weniger 4 Gramme und so weiter. Das sind N-Gramme und unsere Analyse kann auch auf der Häufigkeit dieser N-Gramme bei Autoren beruhen. Und da die natürlich direkt abhängig von den Worten sind, wird Sie jetzt vielleicht nicht wundern, dass auch das funktionieren wird. Ja? Gut. Genau, dann sagen Sie noch die Größe. Also wenn Sie Words anklicken und 1, dann werden die Einzelfrequenzen von den Worten ähm, benutzt für diese Grundstatistik. Preserve Case heißt... Ähm, Sie haben Worte am Anfang eines Satzes, die werden groß geschrieben, egal ob es Artikel sind. Der, der guckt dann, wie häufig ist das Wort am Anfang von einem Satz der. Und das wird nicht in die Frequenz von der in der Mitte von einem Satz oder am Ende äh, mit integriert. Am Ende geht nicht, aber in der Mitte vom Satz. Ähm, genau. Und dann müssen Sie hier Most Frequent Word Settings beachten. Most Frequent Words heißt wie viele von den häufigsten Worten sollen jeweils beachtet werden. Und da können Sie ein bisschen experimentieren. Normalerweise, wenn Sie von zwischen 100, also 100 ist schon recht wenig, 100, 500, das ist so eine, so eine Range, die, die gerne genommen wird in der Authorship Attribution. Es gibt hier auch Fenster. Es gibt auch die Möglichkeit, Fenster für Fenster miteinander zu vergleichen und dann übereinander zu legen. Das schauen Sie sich in Ruhe mal an, wenn Sie sich Stylo zu Hause äh, genauer ansehen. Wir brauchen jetzt im Moment nur hier diesen Minimum, dieses Minimum-Maximum-Setting Minimum und da können Sie dann eintragen, wie viele der Wörter brauchen wir für diese oder wie viele der N-Gramms. N-Gramme sollten dann natürlich ein größeres Minimum haben. Wie viele gebrauchen wir für, die, für den Fingerabdruck? Und jetzt kommt das Tab Statistik. Hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir lassen aber Cluster Analysis und die anderen sind, PCA kennen Sie vielleicht, TSNE kennen Sie vielleicht auch, Consensus Tree, die beruhen auch teilweise auf den Fenstern, wenn Sie das mit den Fenstern verschieben. Wir machen heute nur eine Cluster Analyse und wir bestimmen die Distanz. Und da klicken wir Cosin Delta an, das wurde gezeigt, dass das relativ, ähm, dass das relativ erfolgreich ist. Was ist Cosin Delta? Sie haben diese zwei Formeln hier gehabt. Ich sage nur ganz kurz, der Prozess zwischen zwei Texten, die ähm, die, den Unterschied zu klassifizieren für den Fingerabdruck, besteht aus zwei Teilen. Einerseits, Sie normalisieren, gegeben den Korpus, die relativen Frequenzen und machen die zu einem Z-Wert. So, das war jetzt toll, oder? Das war total Digital Humanities. Ähm, das heißt, Sie geben den Gewicht, je, je charakteristischer die für einen Text sind, bevor Sie die, die Ähnlichkeit der Texte berechnen, ungefähr, und das zweite ist, Sie nehmen diese, diese Frequenztabelle pro Text, ja, der 0,05, 0,025, interpretieren das Ganze als Vektor in einem n-dimensionalen Raum und benutzen dann ein Vektorabstandsmaß. Das ist diese cosinus das ist die zweite Formel. Ähm, hat sich gezeigt, dass es sehr gut funktioniert, fragen Sie mich nicht warum, aber das Kosinusmaß ist das bessere Maß. Es gibt ein schönes Paper, das habe ich Ihnen auch aufgeschrieben, von Steffen Ewert und Kollegen, die versuchen zu verstehen, welche Delta-Varianten, welche Delta warum besser geeignet sind, um Ergebnisse zu produzieren. Gut. Sampling und Output muss uns jetzt im Moment eigentlich nicht interessieren. Bei Output kriegen Sie noch, da können Sie ein PDF oder ein JPEG oder ein SVG, PNG produzieren. Und das war es eigentlich. Jetzt brauchen Sie nur noch OK zu drücken. Halt, eine Sache müssen wir noch machen. Und zwar haben Sie im Teilnehmerordner einen Ordner 668 German Novels Master. Da ist ein Ordner Korpus drin. Ja? In dem Korpus haben Sie einzelne Texte. Und wenn Sie jetzt Ihr eigenes Korpus behandeln möchten, dann müssen Sie einfach nur das machen. Sie müssen einen Ordner erzeugen, der heißt Korpus, und müssen in den Ordner Texte von bekannten Autoren reingeben, die Sie Autor-Titel benennen. So, wenn Sie das gemacht haben, dann müssen Sie R mitteilen, wo dieses Korpus sich befindet. Das machen Sie mit dem Befehl setwd, setworking directory. Ups. Und dann müssen Sie leider den gesamten Pfad eintippen zu diesem Korpus hin, zu dem Ordner, der das Korpus enthält. Ähm... Um. <coughs> ich jetzt wahrscheinlich nicht. Nein. Okay. Wir nehmen einfach E-Doppelpunkt in dem Fall. Das müsste dann auch funktionieren. Also sie müssen jetzt in Ihrem irgendwie in Ihrem PC den Pfad rauskriegen für dieses Pfeil, wo, wo das Korpus drin ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen helfen, wenn die <lacht> wie, der, wie der User heißt, bei, unter okay. dem das. Normalerweise, so wie der Rechner heißt: Workshop 02 oder Workshop 07 oder sowas. hat er den Pfad dann C-User slash Workshop unterstrich, bei ist es halt 07. Mhm. Workshop 06. Ja, ich versuche es hier mal mit. Ach so, in die Eigenschaften. Ja, ja, ja. ja, ja ich mache das nicht so auf dem Windows. Ja, ja. Schon wieder vergessen. Danke. Das brauche ich ja eigentlich nur. Jetzt bin ich mal gespannt. so ähm, Genau. Das heißt, wir brauchen diesen hier. Ja weil da der drinnen ist. Und dann genau, Workshop 01, das ist natürlich wie Michael gesagt hat. Ach so, die eben. Auch. Also die nicht bis in den 68 irgendwas rein? Doch, bis in den 68 irgendwas rein. Das müssen wir dann noch dazu schreiben. Das müssen wir dann noch dahinter schreiben. ja Jetzt müssen wir noch Oh, müssen wir hier noch mit. so genau das schreiben wir jetzt noch rein Fehler u uh, aha wir müssen Doppelslashes nehmen also weil das ein Escape-Charakter ist dann sollte es gehen Wie, wie lautet der? Also bei mir hat es jetzt geklappt. Wir können übrigens auch statt zweimal den, den Slash, können wir auch einmal den Slash nehmen. Dann hätten wir uns das gespart. Ah ja, das sind Pfade von Apple. Ja, äh, ja das noch mal. So ist nochmal. Also, äh, nee, muss mit Anführungszeichen. Das ist alles. Das ist alles. das, das, ja ist das schon, Problem. Ich habe hier schon Fehlermeldungen. Anführungszeichen. Es fehlen einfach nur die Anführungszeichen. Bei ZWD Anführungszeichen. Und das kann ich aber ignorieren. Ja, ja. Und das auch? Ja. Okay. Also hier fehlen die Anführungszeichen. Genau, da Anführungszeichen. Und dann, nee, nee, dann äh, schon den Slash den noch, danach, dahinter. Okay. Und jetzt ganz am Ende nochmal Anführungszeichen. Ja, genau. Aber nicht in das, ja jetzt haben sie es richtig gemacht, aber wir müssen nicht in das Verzeichnis Korpus gehen, sondern in das Verzeichnis, wo das Verzeichnis Korpus drin ist. Also so. Jo. Jetzt ist es richtig. Nächste so Dank. Achso, install. Genau, das müssen die, die Slashes müssen zweimal. Nee, ich habe auch äh, Stern statt Also, also Beispiel, das lesen Okay, sorry. Ja, das ist ähm, diese Packages, die werden auf sehr vielen Servern gehostet und man kann sich auch suchen, welchen man vertraut oder welchen man haben will. Am besten einen mit HTTPS, alles andere ist egal. Das ist egal. Ja, also ich habe bisher, naja, wenn es auf der anderen Seite der Welt ist, geht es wahrscheinlich langsamer als je näher, desto, desto schneller. <lacht> Überprüfen Sie nochmal mit GetWD, Klammer auf, Klammer zu, ob Sie danach im richtigen Verzeichnis sind. Das Wichtige ist, dass sie nicht im Korpusverzeichnis selber drin sind, sondern in dem eins oben drüber. Ich versuche mal, ob ich das Ganze ein bisschen zoomen kann. Das geht aber bei dem Ding nicht. <lacht> Sind alle soweit? Dann können wir jetzt dieses Stylo nochmal aufrufen. Die Einstellungen, Cosine Delta, Features, können wir mal 500 häufigste Wörter machen. <lacht> Also Sie haben hier noch Start at Frequency Rank 1. Das heißt, Sie können auch mal gucken, wie sind denn die Wörter von 500 bis 1000 in der Klassifikation. Da gibt es auch diese Machi-Eder-Studie, die ich auch hier äh, referenziert habe, wo er mal geguckt hat, wie die einzelnen Segmente dieser, innerhalb der frequentesten Wörter performieren. Ähm, genau. So. Und wenn Sie dann OK drücken irgendwann, dann macht das Programm die Autorenschaftsanalyse. So sollte sie jedenfalls. <lacht> ja, das Programm gibt schon mal keine Rückmeldung mehr. Das ist, Ja, doch, das macht er. Nicht? Der, der lädt jetzt den Text, äh, tokenisiert die Texte und der braucht einen Moment, bis er diese Autorship-Analysis äh, durchführt. Genau, jetzt Stylo, Klammer auf, Klammer zu, da ist es, super. Und wenn du jetzt noch, musst du Set-WD machen, damit du in das Working Directory, in das richtige reinkommst, wo der Korpus drin ist. Das Korpus, ich verwechsle es immer noch. Ja, und was man dann als Ergebnis bekommt, ist ein wunderschöner, etwas überfrachteter Plot hier. Zur Autorenschaftsanalyse eine cluster <lacht> Clusteranalyse mit den 500 frequentesten Worten und Sie können erkennen, dass die einzelnen Autoren zusammen clustern, die richtigen. Ja. <lacht> Gleichzeitig hat das Programm in dieses, ähm, in dieses Verzeichnis, wo Korpus drin ist, jetzt ähm, einige Dateien geschrieben. Mit einer Wortliste der häufigsten Wörter, mit den Frequenzen der häufigsten, der 500 häufigsten Wörter, ah, table with Frequencies, ähm, mit den einzelnen Texten und den. Das ist der Graph, das ist die Clusteranalyse. Wenn Sie die anders visualisieren wollen, haben Sie das auch nochmal. Table with Frequencies, das sieht jetzt nicht so schön aus. Das müssen wir in Excel reinkopieren. Also der gibt Ihnen auch noch diese statistischen Zwischenergebnisse. Okay. Die Texte waren ja jetzt auf Deutsch. Die Texte waren auf Deutsch, genau. Sobald man, nicht, sobald man nicht bestimmte Funktionen aufruft, die ähm, die sprachspezifische Listen benutzen, triggern, ist das nicht so schlimm. Ja? Aber ähm, wir schauen mal hier, wie das mit Umlauten ist. Ob der jetzt Umlaute produkt, Also wir haben UTF8, das, das heißt, Umlaute müssten drin sein. Hier haben wir K, das kann sein, dass es das ein Vorname ist. Umlaute sind dabei, also. Es kann sein, dass es nur relevant ist, wenn wir bestimmte von den Funktionen und Parametern benutzen. Ja? Aber es stimmt natürlich, man sollte Deutsch ankreuzen. Okay. So. Haben das alle so ungefähr nachvollzogen? Natürlich ja. nicht, aber das ist Ich komme sofort. Wir haben ein Experiment. Und zwar habe ich Ihnen das Korpus, das will ich noch, dass wir das schaffen, das Korpus-Experiment. In dem ist ein Korpus drin, wo sich ein unbekannter Text befindet. Das sind alles Reden von US-Präsidenten. Und ich hätte jetzt gern von Ihnen, dass Sie mir sagen, diese Reden, die hier drin sind, welchem dieser Präsidenten ist diese unbekannte Rede zuzuordnen? Mit den Mitteln dieser Stilometrie? wo Sie experimentieren können mit den Parametern, 100 frequenteste Wörter, 500. Sie können sich aber auch den Text selber qualitativ anschauen und sagen, brauche ich nicht, ich mache das alles aus meinem historischen Kontextwissen heraus. Am besten ist natürlich, wenn Sie beides machen. Ja? Und dazu gehen Sie dann in den Ordner Experiment und versuchen es mal herauszufinden in den letzten Minuten. Ich, und ich kümmere mich jetzt darum, dass das bei dir auch läuft. <lacht> Das ist doch hier, bis, bis genau, genau. Und du musst die. Äh, die genau, du, du musst die alle doppeln, die ja, Slashes, ist, aber du, <lacht> Ja, aber du darfst nicht in den Korpus selber reingehen. ins Korpus selber reingehen. Achso, das muss Darf ich. ich nochmal? Genau, das muss weg. Ähm, jetzt müsste es. Ah, das war das Ende zu tief schon. Sollte es eigentlich gehen? Nee, du kannst nicht ins zip pfeil gehen. Du musst das ZIP schon, äh, du musst es schon entzippen. Du musst das zip vorher entzippen. Ja, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Aber das müssen wir jetzt erst das ZIP entzippen und dann den, den, das ausführen. Ähm. Das ist, ach so, jetzt hat er wieder die, jetzt habe ich hier ganz vorne den, die vergessen, die Ach so, und zu zwei. Zwei. Ja, es ist vielleicht, ah nee, hier muss auch wieder Slashes dazwischen. Ja, ja. Aber jetzt sind wir im falschen Verzeichnis, weil wir müssen in den Experiment gehen. Ihre erste Autorschafts-Antwortenschaftsanalyse. Habt er nicht gemacht? Okay. Ah, okay. So, jetzt fehlt mir Apple. Wir müssen mal in das Verzeichnis reingehen. In das hier? In dieses 68. Novels. Und auch die versteckten Files anzeigen. In dem Korpus? Oder? In dem Korpus, genau. Die versteckten Files das ist Versteckte Files. Da gibt es, da geht, da hat, glaube ich. Ähm okay, ich, ich, ich versuche versuch mal hoch. Ja, klar. Äh. Nein. mit dem Experimentkorpus. Mal gucken mal, ob das da dann geht. geht. derselben ebene Äh, wir müssen wir müssen das gerade mal wir müssen es gerade mal ich suchen. Das ist die Geschichte, die. Sind, wenn es <klocke> ihm nichts das ausmacht, könnten wir R-Studio installieren. Die haben nämlich eine, also das ist frei verfügbar, zumindest gibt es eine freie Version. Und die haben das über GUI, diesen Befehl, okay, dann das so. dass man das mit einem file machen kann. <klasse> Also nur, nur ein kleiner Tipp. Ich bin der böse Geisteswissenschaftler. Wenn Sie aufgrund nur der Clusteranalyse eine, ähm, eine Vermutung haben, werde ich Sie zerpflücken. Und werde, mir mal, werde Sie mal fragen, was äh, qualitativ denn Ihre... Ja? Okay, gut. Ja. Also jetzt sind Sie die jetzt, sind sie, jetzt wandeln Sie auf den Faden der DH. Wir kümmern uns hier gerade noch mal kurz darum. Ja, also ich kriege das mit der Installation, Ja, und dann gibt es in, äh, dann gibt es in, dem, äh, in dem Menü von diesem RStudio. studio mhm. da gibt es einen Punkt Session und bei Session kann man Set Working Directory über, eine, über die GUI-Komponente machen und dann File-Chooser. Mhm. Ähm, das ist dann, dann ich bis dahin vor das sollte dann funktionieren. Hm? Dann arbeite ich mich bis dahin. Vor Alles klar, ja. gut wenn es dann immer noch nicht klappt. Ja. Bitte? Ja, genau. Also es wäre schön, wenn jeder so zwei Minuten, wenn jeder seinen Tipp geben, abgeben würde und ähm, zwei Minuten kurz den Prozess. Also auch die Parameter-Settings ähm, was ihr gemacht habt, ob ihr und wie ihr mit den Parametern rumexperimentiert habt. und äh, ja, Ich sage noch mal zwei Minuten, wir sind ja schon fast fertig von der Zeit her. Ähm. Ja, aber man kann bei Output PDF generieren oder JPEG. Dann geht das Fenster gar nicht erst auf, sondern das schreibt das in PDF oder in JPEG. Deswegen ist auch Studio etwas komfortabler, aber ja, zum, zum minimalistischen Installieren ist das, ist das so, hm. wenn man minimalistisch sein wollte, könnte man es direkt in der Kommandozeile ausführen, ja. hat das Set wieder geklappt? Ah ja, jetzt sieht es so gut aus, ne? Und ja, nicht, das ist so das Interface gar gelandet, aber zumindest hat er sich bereit erklärt, da, doch, er macht's. Ja, okay, es funktioniert. Das ist gut. Nichts so zu danken, super. Äh, ja, dann würde ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bitten, dass ihr mir sagt, für wen, für wen ihr den unbekannten Text haltet. Und wie kam das zustande, dieses Ergebnis? Sehr schön. Das ist also eine schöne Beobachtung. Also zuerst mal wird es euch ähm, wahrscheinlich nicht wundern, dass der Kollege den richtigen Autor rausgefunden hat. Hab ähm, habt mir sogar die, das eigentliche Argument hier weggenommen mit Slavery. Das war auch das einzige Wort, was mir jetzt so eingefallen ist, spontan, was ich da gesucht habe. Ähm, sehr schön, ja. Und die zweite Beobachtung mit dem Obama, das ist äh, natürlich... Es ist natürlich so, dass diese Reden relativ kurz sind. Das heißt, die höchsten 500 frequentesten Wörter, man kann auch schon zu viele nehmen, die dann nur in bestimmten einzelnen Reden vorkommen. Und man weiß ja auch nicht so recht, wer diese Reden schreibt. Also, dann kommen Worte, die nur in die gar nicht alle haben und die haben dann ein größeres Gewicht auf einmal. Und dadurch werden dann Worte, äh, Autoren wieder ähnlicher, die eigentlich nicht ähnlich sind. Also der Fehler liegt aber bei mir beim Korpus, weil die Texte eigentlich viel länger sein sollten. Ja, da sind teilweise... Also aber gut. Ja. Und du hattest dasselbe. Du hattest... Was mich jetzt... Was ist Also der Obama, der Das kann einerseits daran liegen, eben das so zitiert, dass zum Beispiel, also generell als Statistiker würde ich die Antwort geben, weil die Texte zu kurz und zu verschieden sind okay. und das kann eben auch daran liegen, dass die vom Thema her dass eine von diesen Reden eine Geburtstagsrede für, für einen Freund war und die anderen Reden äh, alles politische Reden waren und bei den anderen Autoren alles politische Reden waren. Da gibt es eine Vielzahl an möglichen Erklärungsfaktoren. Da musste man, dass die geisteswissenschaftliche Seite sich dann die Texte alle ähm, Arsch auf mein Haupt, das habe ich nicht gemacht, äh, einzeln durchlesen und schauen, warum das so ist. Ähm, wir haben vielleicht jetzt so zwei Herangehensweisen gesehen. Der erste ist erstmal qualitativ gucken eine Hypothese bilden, die dann äh, nochmal bestätigen und dann nochmal äh, noch reingehen oder dann sagen, okay, und auf der anderen Seite erstmal den Computer bemühen und dann äh, gucken, in, überprüfen. Das sind genau diese Sachen, die man als D Age manager die man als Ageler eben halt irgendwie konzipieren und machen muss. Und da gibt es bestimmte Vorlieben, da gibt es bestimmte Sachen, die eher in der Geisteswissenschaft verbreitet sind, eher in der Informatik verbreitet sind und so weiter. Ähm, das sind genau alles Dinge, die in der, die in der die age ähm, drin sind, was die age charakterisiert. Wir haben nochmal hier, das haben wir schon aufgelistet, interessante Fälle für die Authorship Attribution sind zum Beispiel Zwillinge, die oft sehr ähnliche, äh, die oft nicht auseinanderhaltbar sind, ähm, was natürlich irgendwie so eine genetische oder Nature-versus-Nurture-Komponente äh, suggeriert. Dann haben wir die Bronte-Sisters, das waren Schwestern, die in England, die alle Literaten geworden sind und die in, unter gleichen Bedingungen im gleichen Ort aufgewachsen sind und die auch für diese Algorithmen schwer auseinanderzuhalten sind. Das heißt wirklich, Nature, Nurture, diese Debatte ist in der Autorship Attribution, glaube ich, noch aktiv. Ist man sich denn sicher, dass die auch zusammen geschrieben haben? Das kann natürlich auch sein. Dazu bin ich zu wenig Bronte-Experte, um das zu sagen. Ähm, könnte sein. Genau, also nochmal so als Fazit: Wir sind eigentlich, wir haben wirklich nur einen ganz mini kleinen Teil und auch nur auf die Spitze vom Eisberg reingeschaut von der DH. Es gibt auf der einen Seite großen Technikenthusiasmus, aber auch großen Technikzweifel. In wenigen Fächern ist es mehr, sage ich mal, sichtbar als in der DH. Am Festakt der 40 Jahre Informatik an der Goethe-Uni. 40 Jahre, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die Informatik als Fach ist erst, äh, ist noch gar nicht so jung. Und am Anfang war das, als die Computer noch nicht so viel konnten, eher eine Hilfswissenschaft für Physik, für Mathematik und so weiter. Man fragte sich, ob es denn eigentlich eine genuine eigene Informatik gibt. Das steht heute zum Glück außer Frage. Aber äh, großer Technikenthusiasmus und großer Technikzweifel äh, wird vom, ähm, äh, vom, ach, Herr Legesmeier, der oh, war das Deutsche Gesellschaft für Künstliche Intelligenz, der hat gesagt, es ist beides oft ein bisschen weniger realistisch. Also wir haben auf der einen Seite die Befürchtungen der Informationstechnik, dass der Algorithmus uns eine Antwort gibt und äh, wir blind vertrauen. Und auf der anderen Seite haben die Informatiker immer die Angst, dass sie von den Geisteswissenschaftlern als Servicekräfte benutzt werden, die, äh, mach doch mal, setz doch mal hier eine schöne Webseite um, macht doch mal das und dies. Ähm, das sind alles so Charakteristiken, die man in DH-Projekten äh, kennenlernt und die relativ in vielen oder allen von diesen DH-Problematiken auftauchen. Kritische digitale Literalität bedeutet eben halt auch eine Aneignung äh, der Analyse der algorithmischen Basis. Das heißt also, es ist nicht nur eine Chance, wie Christoph Schöch sagt, für die Informatik ihren Gegenstand genauer kennenzulernen, für die Geisteswissenschaften neue Methoden und Blickpunkte kennenzulernen, sondern es ist auch eine Verantwortung, eben dies zu tun, meine ich. Und ich glaube, das ist mein Schlusswort. Damit Semantic web haben wir noch nicht angesprochen, das sage ich noch mal ganz kurz. Das ist auch noch eine tolle Perspektive. Es gibt ein paar Publikationsorgane, wo man sich für die Edge-Sachen, wenn man sich dafür interessiert, darüber informieren kann. Und jetzt sage ich auf Japanisch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind ein bisschen